Hallo liebe Community, ich war für euch bei Kaffee Music Weed and Peace im Anti-Social Club auf der Vulcana und habe für euch dieses Video gedreht. Also viel Spaß dabei und wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Leute, heute ist ekelhaft heiß hier, wir sind froh, dass wir den Club hier gefunden haben in der Session hier, aber es ist wirklich ganz fein gemacht, ich zeige euch das mal, ich muss hier mehrere Sequenzen machen, ich habe mir jetzt ein bisschen mal zum Futtern geholt, ich hoffe ihr könnt mich hier ein bisschen sehen, hören meine ich. Es ist wirklich so verdammt heiß. Ich habe mir vorhin den Hut nass gemacht zu Hause, bevor wir abgehauen sind. Wir ist in 10 Minuten trocken gewesen. Es ist furchtbar, ja. Äh, nee, aber geil. Ähm, und ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt hier so futter. Heute ist halt die, die Auslosung äh, bzw. die Führung äh, der äh, ja, die Leute, die gewonnen haben. Gibt es ja verschiedene Kategorien. Schauen wir mal, ob wir was mitkriegen. Ja, auch die Flame durften wir kurz begrüßen. Natürlich einige Künstler, die ihre Glaskunstwerke zur Schau gestellt haben. Hier einen kleinen Überblick. Es auch wieder leckere Edibles, gut nachgemacht wie diese Pizza, Schokolade, Chips und Brötchen. Es war allerhand zum Probieren wie dieser Donut, Eis, Nussschnecken und Kekse. Ja, was ich übrigens auch geil finde, ist dieser Torch hier, dieser Brenner. Das ist ja mal richtig geil mit Ovididel äh, gemacht, mit Holz. Natürlich gibt es ja auch geile Edibles, die überall rumstehen. Aber ich werde jetzt erstmal die ähm, Extrakte machen. Ich werde jetzt erstmal die Edibles testen. Ich bin auch schon leicht verwirrt von den letzten Tagen. Ähm, hier ist übrigens so eine Art ähm, Pizzastück. Allerdings ist es keine Pizza, sondern. Ähm, aus wie Pizza mit Oliven, aber es ist eigentlich ähm, Keks mit einer Johannesbeer. <lacht> aber schon gut nachgemacht. Ich würde es mal probieren. So fruchtig Zitronik. Ja, das ist jetzt einfach nur süß, also schmeckt jetzt nicht wirklich was raus. Ich glaube, wir verarschen uns einer. Die haben nichts zu trinken, Alter. Bon. Die Schokolade vor dem Elektro. Hallo, Grüße dich. Schokolade mit Karamell. Sehr ja, süß leichter Geschmack von Drogen. Was soll denn hier drin sein? Was ist genau? Was einfach. Hier, das ist vom Kollegen. Also, es riecht wie. Der eine Hund, hat für übrigens, der hat mich übrigens, den wollte ich streicheln, der ist mit meiner Fleisch, der kleine aber. Die Leute, seid wegen den kleinen Hunden. Ja, das ist wie bei den kleinen Menschen. Ja. Umso kleiner die Leute, umso eine größere Schnauze haben. Also der hält mich echt beinahe zerfleischt. Fleisch. Unfassbar. Ja. So, also ich versuche das jetzt mal mit dem Brötchen. Ich hoffe mal Zähne fallen mir nicht raus. Es riecht wie äh, keine Ahnung. Äh, wie, ich weiß es nicht. Also es riecht wie Salzgebäck mit Pizza. Das ist kein Cannabis oben Oh. das ist gut das ist, ähm ich glaube das hat er sich vorgestern vom chinesen geholt hat da irgendwie ein bisschen THC-Tropfen drauf gemacht und hat gesagt das habe ich eh über, das Zeug muss verarbeitet werden. Backen wir aus Brötchen. Super. Ja, war gut. Na, schmeckt wirklich saugut, aber hat er das echt selber gekocht? Also wenn... Respekt. <lacht> ähm. Man schmeckt aber jetzt auch nicht viel THC raus, muss ich sagen. Ist aber auch schwer bei so einem Essen, äh, weil das ja nur meistens mit Isolaten oder Extrakten gemacht wird. Da geht natürlich dieser Geschmack verloren. Da muss es schon wirklich ordentlich reinhauen, damit da der THC-Geschmack wirklich durchkommt. Ja. Aber ansonsten gut gelungen. Äh, ich esse das gleich weiter. Aber ich wollte euch nochmal zeigen, hier ist das ist echt das Geilste. Ich traue mich das gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Spülmittel ist hier oder was. Äh, ich schau mal. Und hier ist ein Schwamm. Ich werde damit jetzt auch nichts reinigen. Aber sieht ja wohl genial aus, oder? Jetzt äh, weiß ich nicht. Ich traue mich mal. Ich glaube nicht, dass das Spülmittel ist. Die anderen machen das auf dem Kuchen drauf. Zuckerwasser. Zucker, Wasser. Aber gut, cool. jetzt probieren wir mal den Schwang. Ich hoffe, ich überlebe das. wir arbeiten heute übrigens mit äh, ohne Mikrofon, weil das Mikrofon hat dauernd einen Wackelkontakt und also scheiße, da schreit ich lieber ein bisschen mehr. So, also das ist ziemlich hart, sehe ich gerade. Schaut euch das an. Ja, also wirklich sehr geil gemacht. Hier gibt es übrigens auch Hot Dogs. Also, ähm, ich muss sagen, es schmeckt auf jeden Fall besser als er aussieht. Nee, andersrum. Er sieht besser aus als er schmeckt. Ein bisschen Fad. Aber vielleicht. Vielleicht hat er sich gedacht, es muss einmal gut aussehen. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich auch schon zu verwöhnt. aber oft ist es so, wenn man zu viel Süßes isst, dann wird dann das alles so süß. Also, in diesem Sinne, haut mal selber eure Rührschüssel, backt mal einen feinen Kuchen mit ein bisschen Extrakt oder Salat oder was auch immer ihr da so zur Hand habt, macht euch mal einen schönen Nachmittag. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Zeit genießen, und noch ein paar Sachen probieren, ein bisschen quatschen. Uh, so, ich werde mal ein bisschen ins Wasser, Leute. Oh. Ja, und ich wollte euch ein bisschen was über Gran Canaria und den Vulkaner-Cut erzählen, also mein Resümee. Ähm, was ich jetzt eigentlich so gemacht habe. Ja. Ähm, zum Glück haben wir eine schöne Unterkunft hier und äh, Spanien und die kanarischen Inseln sind natürlich immer toll. Einfach vom Urlaubsfeeling, von der Sonne her und ähm, das macht einfach Spaß. Auch die Leute, die sind gechillt. Ähm, ja, sie sind gechillt. Und zwar oft ähm, auch ein bisschen zu viel. <lacht> also zumindest wenn man ja, vielleicht sowas wie ein Cup veranstaltet. Also was ich hier erleben musste, ähm, ist, ich habe sehr viel Freundlichkeit erlebt, aber auch sehr viel Chaos. Ähm, sprich, es war sehr unorganisiert, äh, von den Bewertungszetteln her, äh, zu den Erklärungen. Es gab äh, keinerlei Information, in welchen Club man eigentlich rein muss, musste. <lacht> Und somit sind wir da oft äh, angewiesen gewesen auf ja, andere Leute, die wir wiederum kannten, die uns dann gesagt haben, wo es als nächstes hingeht. <lacht> ja, und äh, wir waren natürlich auch in mehreren so Clubs und haben da versucht, die äh, Unterschiede und die Graswarten so ein bisschen zu testen. Und ja, da ist mir Folgendes aufgefallen. Äh, dass oft hier wohl den Brower die Zeit fehlt, ja? Also hier geht es wohl viel um Geld, das heißt die Clubs sind angewiesen auf Brower, die halt den Clubs, das Weed, zur Verfügung stellen und da muss es halt schnell gehen, sprich äh, es wird angebaut, wir haben über 17 Grasorten getestet und äh, wir hatten eigentlich Zwei davon, wo wir sagen konnten, die haben ihren Reifestatus überhaupt erreicht. Das heißt, wir hätten eigentlich sagen sollen, das Zeug kann man nicht testen, weil das hätte noch ein, zwei Wochen gebraucht. Aber gut, wir haben es natürlich trotzdem getestet und ja, es war schwer, sage ich mal, aber man hat halt auch gemerkt, oft, es wurde nicht richtig ausgewaschen. Und da denke ich mir, okay, wenn ich das als Homebrewer mache, passt es, aber wenn ich doch an einem Cup teilnehmen will, hey Leute, da muss ich mir doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, da muss ich doch ein bisschen äh, gut ausspülen, da muss ich doch den Leuten was bieten, das muss doch an den Fingern kleben und nicht irgendwie, äh, wir mussten teilweise die, das Weed erst grinden, damit überhaupt ein Geruch zu ermitteln war, ja, und ähm, ja, das hat mich schon ein bisschen nachdenklich oder traurig gestimmt, aber alles in allem war es natürlich ein schöner Tag und es ist immer schön, auch ein paar Leute zu sehen, und ich sage wirklich ein paar Leute, weil es waren nicht viele, es waren ein paar Spanier natürlich da, es wurden auch diesmal Edibles wieder getestet, aber es war nicht so schön wie zum Beispiel in Teneriffa obwohl ich da nicht weiß, wie da die Bewertungen abliefen. Okay, ansonsten hoffe ich, ihr konntet ein paar schöne Bilder sehen. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ihr das auch hättet schmecken können. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Also, bis dahin. Baba. Oh <sighs>